Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich euch ein Wachsrosenherz mit haltbaren Materialien. Das diese Rosen halten den ganzen Winter und das ist wirklich eine ganz tolle, stimmungsvolle Geschichte. Wie das genau geht, kommt jetzt im Video. Für ein solches Herz brauchst du natürlich eine Basis, sprich ein Steckschaumherz aus Mosi. Ähm, beim Einweichen wird das erstmal kopfüber ins Wasser gelegt, also so rum. Ja. und äh, man lässt es wieder auf der Wasseroberfläche schwimmen, bis es voll gesaugt ist. Nicht untertauchen bitte. Dann braucht man schöne Efeuranken, ich habe hier auch mal einige geholt. Man braucht Moos, möglichst schönes grünes Moos und das bleibt auch draußen ganz toll grün. Ähm, dann einige Früchte, Hypericum äh, ist sehr schön. Ich habe hier eine Capflora Safari heißt die, eine Capflora geholt. Die ist auch sehr, sehr schön haltbar. Ähm, etwas Beeriges, macht sich immer ganz toll. Sedum oder auch Fette Henne genannt, hält immer sehr, sehr gut. Oh, das Herz, Das ist eine Wachsrose, die ist wirklich in Wachs getaucht. Ähm, ich mache das nicht selber, weil das ist nicht einfach. Wir kaufen die so. Und ähm, das ist immer sehr gut, wenn man diese Rosen drahtet, wenn man sie lang lassen will. Aber der Stiel hält nicht so lang wie der Kopf, ähm, sieht man hier an diesem Beispiel. Und äh, die Köpfe, die werden dann einfach auf ein kleines Holzstäbchen aufgespießt und können dann auch in das Herz eingesteckt werden. Ja, anfangen. Der Anfang, der geht einfach, indem ich die Efeuranken nehme. Ne, ach Moment, nicht die Efeuranken. Ist gut immer, wenn man im Video auch mal ein bisschen Quatsch macht. Erstmal nehme ich das Moos und lege das Moos auf das Herz drauf, so dass auch diese Biolitumrandung, hier ist das die Umrandung, dass das Wasser natürlich drin stehen bleibt. So. Und äh, ich lege das Moos erstmal auf dieses Herz drauf. Das war jetzt der Schnelldurchlauf. Ich habe das Moos auf das Herz gelegt, schön flächig. Und äh, der Schritt danach ist, ich habe efeu genommen und die habe ich hier an dem Herz an verschiedenen Stellen in dieses Moosi eingesteckt. Also ruhig schön fest reinstecken ähm, und was ich jetzt mache ist, und dazu brauche ich eigentlich ganz wenig Draht und ganz wenig Hilfsmittel. Ich nehme die Efeu-Ranken und verwickle diese efeu miteinander. Als Umrandung von dem Herz. Und da ist es natürlich schön, wenn man so ein paar Efeuranken hat, die vielleicht bei der, bei der Vorbereitung abstehen wie, wie eine Sonne. Ähm, aber das macht nichts. So, und die ich, äh, verwinde ich miteinander. Das ist jetzt die eine Seite. Wenn eine Efeuranke in der Spitze mal nicht so schön ist, ähm, einfach abschneiden. So, oder ein Blättchen rauszupfen. Und dann mache ich noch die andere Seite. Das ist also eine ganz tolle Methode, weil, ähm, wenn man mit Drahthäkchen die, die Eva-Ranken feststecken will, kommen die erfahrungsgemäß wieder raus. Und irgendwann habe ich mal aufgehört, Drahthäkchen zu verwenden. Und das Einzige, was ich jetzt bei diesem Herz dann noch verwenden muss, ist ähm, unten, also sprich hier, dass ich diese, obwohl man sieht, man braucht eigentlich auch kaum Hilfsmittel, aber ich mache das mit einem kleinen Draht hier unten zu. Ähm, hier ist noch so ein kleines. Stück, was ich rausschneide, und das einzige ist eigentlich hier so ein Stückchen Draht, wo, mit, wo ich die, die letzten Ranken miteinander verwickle. Und ansonsten brauche ich eigentlich nicht mal Draht. Das ist ähm, ja total klasse. Also, man kann wirklich mit natürlichen Mitteln ähm, die Arbeiten fixieren. Man muss nur so ein bisschen nachdenken, wann man was nimmt. Ja, das ist jetzt schon mal eine ganz tolle Herzbasis. Dadurch, dass ich auch auf dem Herz noch einiges stecke, ich kann das Moos jetzt noch mit ein, mit ein paar Drahtstücken, ähm, also die ich dann eben als U, so, die ich als U biege, ja, zur Gabel, kann ich das Moos feststecken. Wenn ich sage, oh, da sind jetzt noch ein paar Stückchen, da hätte ich nicht so gern, dass die jetzt äh, abgehen, dann kann ich das machen. Und ansonsten möchte ich jetzt ja eh gern dieses Herz dekorieren. Und da ist es immer schön, wenn, wenn das ein, wenn das so ein bisschen lebendig ist. <lacht> so, ich habe wieder ein, das wunderschöne natürliche Euphobia Spinosa, das ich hier in die Basis lege. Ähm, sieht auch ganz toll aus, wenn das Holz so ein bisschen angeschält ist, so schön hell. Ich liebe das, wenn das so hell ist, ganz toll. Und. Auch das kann ich natürlich wieder schön mit Drahtstückchen fixieren. Mit so kleinen Drahthäkchen. Ich habe jetzt hier noch ein paar vorbereitet. Ja, dann ist es immer toll, wenn ich Früchte habe. Früchte, Beeren. Das ist was ganz, was richtig Schönes. Ich habe hier diese Kapflora. Die ist von Südafrika, die gehört zur Familie der Protein und macht sich auch sehr, sehr schön in dem Herz. Dann habe ich natürlich meine Wachsrosen. Da brauche ich jetzt ein Holzstäbchen. Und damit diese Rose auf dem Stäbchen gut hält, würde ich... Ein bisschen Heißkleber auf das Stäbchen machen. Wie gesagt, der Rosenstiel, ich lasse es jetzt erstmal erkalten, lege das erstmal nebendran und nehme hier die nächste Ja. Ähm, diese Stäbe, die, ja, du hast bestimmt einige von den Orchideen zu Hause. Wenn die Orchideen abgeblüht sind, dann macht man ja diese Stäbe raus. Die kann man wunderbar verwenden, um Wachsrosenherzen zu stützen. Und um, um diese schön in das Wachsrosenherz zu platzieren. Ich würde, ich würde die Wachsrosen, auch wenn sie den Stiel haben, immer noch stützen zusätzlich mit dem Holzstäbchen, weil der natürliche Stiel aller Voraussicht nach doch schneller kaputt geht. Ich möchte diese Herzmitte mit Rosen, mit Efeuranken ausstecken. platziere die wachsrosen dazu das ist jetzt dann so ein bisschen wie puzzleteilchen wo man das zusammenfügen kann das ist wunderbar so ich stecke dazu hypericum dann noch mal so ein bisschen zum füllen das ist ganz schön noch mal ein bisschen gestrüpp oder ein Ästchen ähm, ne, ich habe hier noch diese schönen Kapflora, das Hyperikum. Ähm, da halten natürlich die Beeren am längsten. Ähm, die Blätter mache ich extra ab. Mir fehlt noch so ein bisschen Farbe bei dem Ganzen. Ähm, dann nehme ich dazu nehme ich noch Sedo, ein bisschen Deko. Auch das ganze ja auch also ich kann die ganzen Stiele, die ich im moment jetzt nehme die kann ich tatsächlich auch in das mosi einstecken ja und man merkt auch wenn man wenn man steckt merkt man ja auch dass es sitzt also wenn man zieht dann ist es auch wirklich fest ja das, das ist also sehr sehr schön des weiteren habe ich hier eine schöne winterharte erika die auch sehr, sehr schön eintrocknet und wenn man dann nochmal auf Nummer sicher gehen will, kann man diese Erika auch mit Sprühkleber nochmal einsprühen und dann rieselt die auch garantiert nicht ab. Und ist auch nochmal eine ganz tolle Deko zusätzlich zu den anderen, zu den anderen schönen Blüten und Ranken. Also man sollte schon darauf achten, dass das alles möglichst haltbare Materialien sind, weil der Plan ist, auch dieses Herz den ganzen Winter auf dem Grab liegen zu lassen. Also ich habe Kunden, die kommen jedes Jahr zu mir und eine Dame bestellt sogar jedes Jahr drei Wachsrosenherzen fürs Grab und sie ist völlig begeistert. Und diese Herzen, die bleiben also jedes Jahr den ganzen Winter auf den Gräbern um die sie sich kümmert. Es also erfreut sich größter Beliebtheit und ist eine Herzen, Herzen sind ja immer, immer toll. So, jetzt ist unser Herz auch fast fertig. Ich finde, ich wollte oben noch ein bisschen Erika reinmachen, aber ansonsten bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit der Gestaltung. Passend zur Winterzeit. Natürlich auch immer schön Zapf, kleine Zapfen kann man noch mit reinmachen. Das sind sogenannte Wellingtonia Zapfen. Das ist ein Mammutbaum, die Wellingtonia. Man sieht diese Zapfen kaum, aber ich füge dir noch mal ein, wie dieser Baum aussieht Und äh, wenn du so einen Baum in der Nähe hast, dann würde ich da auch mal sammeln gehen. weil die sind auch für Adventsarbeiten. Das ist ich. ein Wellingtonia Baum. Und ich werde gleich mal näher kommen und die schönen Zapfen zeigen. So, jetzt ist dieses Herz dekoriert. Das ist mein Video heute zum Wachsrosenherz. Alles wunderschöne, haltbare Materialien. Das liegt den ganzen Winter auf dem Grab. Kann man in größer, in kleiner machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und freue mich, wenn du mich abonnierst. Bis bald. Alles Liebe. Ein ganz kleiner Anhang noch zum Schluss. Ich finde Herzen ganz toll, wenn, wenn die ein Höhenprofil haben. Und ich nehme dann immer gern zwei Stämmchen bei der Herzgröße 2. Und lege das Herz einfach, es hat ein bisschen Gewicht durch das Moos, ich äh, lege das einfach so, dass es ein bisschen hoch guckt und dann finde ich das viel schöner noch. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Tschüss!